Moin Leute und herzlich Willkommen zum Mortal Kombat 11. Heute geht es darum, dass wir ein Mirroring Match haben. Ich habe jetzt meinen Lieblingscharakter äh, Kung Lao genommen. Eine kleine Vorgeschichte, ich habe in einem Match krass verloren gegen diesen Typen, Steppenwolf. Und er hat plötzlich Kung Lao genommen und äh, ich könnte nicht... Nichts machen, als nur ihm beweisen, dass ich ein bisschen besser als Kunglau spiele. Und das werden wir gleich sehen. Ein kleines Kombo von mir. Ich bin übrigens in Rot angezogen. Ich wollte eigentlich ein anderen Kostüm anziehen, aber... Ich wusste nicht, äh, dass er fast den gleichen hat. <lacht> Wäre dann noch, noch lustiger. Oh, oh, oh. Na komm, springt nochmal und ich fange dich. Aha, das hast du aber verpasst. Du zeigst kein Talent. Round 2. Der spielt eigentlich genauso wie ich. <lacht> Hat ein paar andere Kombos, aber so sind wir uns schon echt ähnlich. Und ich muss aber auch sagen, dass seine Stufe, sein Niveau... Uh. Ist gar nicht so schlecht. Vielleicht sieht das erstmal so aus, wir machen keine krasse Kombos, aber glaub mir, in dieser Position... In dieser Lage ist das echt extrem schwer. Da habe ich ihn gefangen. Zack. Und erste Runde gewonnen. Ich habe das erstmal Mal gar nicht gecheckt äh, <lacht> ja gar nicht gecheckt dass einige kombos da musst du echt präzise sein sonst klappt das nicht online auf jeden fall gar nicht uh, noch nochmal crushing blow zack das was ihr zum beispiel jetzt gesehen habt ähm, das ist echt glück <lacht> wenn ihr alle tasten auf einmal so drückt wie früher in früheren Versionen von Mortal Kombat. Hier geht es nicht. Du musst jede Taste genau im richtigen Zeitpunkt drücken, sonst klappt gar nichts. Und, das ist ein Fehler von mir. Eigentlich wollte ich springen und dann von unten. <lacht> also hochspringen und dann runter mit dem Tritt, genau wie jetzt. Aber hat leider nicht geklappt. Oh, uh, genau das wollte ich eigentlich. <lacht> aber gut. Ja, die Runde hast du. Ja. <lacht> das wollte ich machen. Hat aber nie geklappt. jetzt aber eigentlich Mortal Kombat allgemein so Fightings erinnern mich nach ein Schachspiel du musst die richtige Strategie haben um deinen Gegner tot zu machen du musst warten geduldig sein und dann hast du das Schach und Matt. <lacht> die zweite Runde auch gewonnen. Oh, oh, oh. Er fängt gar nicht schlecht an. Muss ich sagen. Äh, <lacht> okay, ich habe mich, glaube ich, ein wenig entspannt. <lacht> ja, wenn du einmal in die Ecke kommst, dann... Kann so da gar nicht mehr rauskommen. Das ist schon ziemlich kompliziert. Hm. Ja, die Runde ist aus eins. Gut. Jetzt wieder Konzentration. Ich, ich weiß, ich schaffe das. Ja, und das ist der erste Beweis. Oh, uh, nailed! Das ist so schön, gute Reaktion. Ja, solche Kombos wie er macht, das klappt leider nicht immer. Meistens ist man so aufgeregt. <lacht> wenn man als Anfänger spielt, dann kriegst du kaum äh, Kombos hin. Ah, ah, ah, ah, Jetzt aufpassen, jetzt ein bisschen zurückgehen. Zack, hast du einmal. Und, oh, war das schön. <lacht> war das schön. Da habe ich dich... Das war knapp. Das war echt knapp. Wichtig in dem Spiel ist immer dieser Jab oder dieser kleiner Fußtritt. Unten Wenn du das schaffst Dann meistens kannst du Einen Gegner In die Luft In diese Jonglage Was er bei mir jetzt gemacht hat äh, Einen schleudern sage ich mal <lacht> Deswegen Schlagen wir uns immer wieder so Unten Auf die Füße Siehst du Nochmal Ja Weil genau Nach dem meistens Kannst du ein Combo Oder einen Wurf Ausführen Okay klappt das Yo <lacht> Immer wieder Ah Falscher Move alter Move. Das wird jetzt richtig gefährlich. Haha. <lacht> Habe ich nicht nochmal. Und jetzt schnell einen Schlag. Jo. hat klappt. Eine kleine Strafe. Was denkt ihr? Ich glaube, das würde nicht schaden. <lacht> Sonst entkommt er mir. Okay, Leute. Das war ein kleiner Mirroring-Spiel. Solche mag ich immer mehr. Und werde auch mit Sub-Zero Spawn und so weiter. Das werdet ihr in der Zukunft sehen. Gefällt euch dieses Video? Gefällt euch diese Idee? Dann lasst einfach bitte einen Kommentar, ein Like und ich würde mich darauf freuen. Danke, ciao.